Weiter geht es mit den Bereichen K und L aus dem Buch, was ist eine gute Frage. Bereich K dreht sich um offene Fragen. Erstes Problem, das in diesem Bereich auftreten kann, ist, dass die Bedeutung der Frage nicht klar genug wird. Folgendes Beispiel haben wir im Buch. Weinbauunternehmer werden gefragt, wann ihr Betrieb auf die ökologische Wirtschaftsweise umgestellt wurde und man hofft jetzt, dass Sie mit der Jahreszahl antworten. Wenn die Frage allerdings so offen gestellt wird wie hier, kann es auch sein, dass Sie zum Beispiel antworten, dann, als ich den Betrieb übernommen habe oder vor so und so vielen Jahren oder Ähnliches. Wir möchten aber gerne eine einheitliche Antwort mit der Jahreszahl haben. Und da macht es dann Sinn, die Frage etwas spezifischer zu formulieren. In welchem Jahr wurde Ihr Betrieb auf die ökologische Wirtschaftsweise umgestellt? Jahreszahl bitte eintragen. Hier macht es auch Sinn, mit diesen vier kleinen Strichen nochmal anzudeuten, dass man gerne eine vierstellige Antwort haben möchte oder zweistellige, je nachdem, wie man das eben haben möchte, damit man bei der Codierung da nicht durcheinander gerät. K2, Gefahr von Fehlern bei der Feldverschlüsselung. Folgendes Beispiel, Sie fragen eine Person, was der Hauptgrund für ihren letzten Zahnarztbesuch war und haben dann auf dem Fragebogen eine ganze Reihe von Gründen die da vorliegen können für diesen Zahnarztbesuch. Jetzt haben Sie die Vorstellung, als Entwickler des Fragebogens, dass der Interviewer eine sogenannte Feldverschlüsselung durchführt. Was ist eine Feldverschlüsselung? Das bedeutet, dass der Interviewer diese Frage einfach so als offene Frage stellt, was war der Hauptgrund für Ihren letzten Zahnarztbesuch, dann die Antwort abwartet und dann eben selber im Feld, also in, dem, in der Interviewsituation, dann diese Antwort in eine dieser Kategorien hier einsortiert. Das birgt eben die Gefahr von Fehlern, weil es zum Beispiel vorkommen kann, dass eine Antwort nicht richtig in eine der Kategorien reinpasst. Das Beispiel im Buch ist hier, dass jetzt jemand antworten würde, er war da beim Zahnarzt, um sich die Zähne weißen zu lassen. Passt jetzt in keine von diesen Antwortkategorien hier so richtig rein. Was also tun? Die erste und einfachste Möglichkeit wäre, eine kleine Zusatzoption, also Antwortmöglichkeit zu geben mit Sonstiges um eben die Möglichkeit zu geben, weitere Antworten zu geben, die jetzt nicht in diese Kategorien reinpassen. Die Alternative dazu wäre, eine wirkliche offene Frage zu stellen. Das heißt, den Leuten hier wirklich nur die Frage zu stellen und dann eben die Antwort durch den Interviewer aufschreiben zu lassen und dann später nicht im Feld, sondern eben, wenn man die ganzen Antworten hat, die Antworten zu kodieren. Das ist natürlich aufwendiger, aber dann eben auch genauer. Bereich L, Intervieweranweisungen. Intervieweranweisungen sind ziemlich wichtig und werden oft vergessen. Deshalb wichtiger Punkt, dass Sie daran denken, die Intervieweranweisungen für Ihren Fragebogen zu planen. Zunächst kann es vorkommen, dass es unklar ist, dass, äh, ob die Zusatztexte, die Sie auf dem Fragebogen angeben, vom Interviewer vorzulesen sind oder nicht. Beispiel aus dem Buch, welchen allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie? In Klammern nur eine Nennung, nur höchsten Schulabschluss. Wenn das so auf dem Fragebogen notiert ist, dann ist nicht klar, ob diese Zusatzinformation in der Klammer vorgelesen werden soll oder nicht. Und das sollten Sie ganz klar machen, ob das der Fall ist oder nicht. Das heißt, alternativ könnten Sie das so notieren, wie es hier steht, dass Sie also in Klammern dazu schreiben, dass dies eine Intervieweranweisung ist, zum Beispiel mit der Abkürzung int. So weiß der Interviewer, dass er das nicht oder sie das nicht mit vorlesen soll. Alternativ können Sie natürlich auch diese Erläuterung mit in die Frage direkt aufnehmen, dann aber bitte nicht in Klammern setzen, sondern so, dass für den Interviewer klar ist, dass diese Erläuterung mit vorzulesen ist. Zweitens, Intervieweranweisungen fehlen oder stehen an der falschen Stelle. Das kommt auch gerne vor. Beispielsweise, Sie möchten wissen, welchen allgemeinbildenden Schulabschluss die Person hat und Sie haben jetzt eine Liste dazu, auf der die ganzen äh, Abschlüsse aufgelistet sind, aus denen der Befragte oder die Befragte sich das auswählen soll, dann sollten Sie immer daran denken, das auch als Intervieweranweisung vor die Frage zu stellen. Könnte dann also so aussehen. Dann weiß der oder die Interviewerin, dass die Liste zunächst vorzulegen ist und dann die Frage vorzulesen ist. Drittens, Interviewer muss Zusatzinformationen informell ermitteln. Im Beispiel, wenn die Intervieweranweisung lautet, Frage nur dann vorlesen, falls Befragter die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. So. Der Interviewer oder die Interviewerin weiß nicht, ob der oder die Befragte die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Deshalb muss in so einem Fall das explizit abgefragt werden und nicht nur so als informelle Zusatzinformation. Und viertens, wichtige Informationen stehen nur in der Intervieweranweisung, nicht im Fragetext. Beispiel, wie hoch ist ihr monatliches Nettoeinkommen und die Intervieweranweisung ist dann, nein, wie hoch ist ihr monatliches Einkommen und die Intervieweranweisung ist dann, gemeint ist das Nettoeinkommen. Das ist natürlich eine wichtige Information, ob der oder die Befragte das Nettoeinkommen oder das Bruttoeinkommen nennen soll. Und deshalb soll so eine wichtige Information natürlich nicht in die Intervieweranweisung, sondern in den Fragetext selbst. Das könnte dann also so aussehen, dass man direkt nach dem Nettoeinkommen fragt. Soweit zu den Bereichen K und L.